Schauen wir uns als ein einfaches Beispiel das Hooksche Gesetz an. f ist gleich minus d mal y. Dieses Gesetz beschreibt die rücktreibende Kraft f auf eine Masse, die an einer Feder dranhängt. Diese Kraft erfährt die Masse, wenn du sie um die Strecke y aus der Ruhelage auslenkst. d ist hierbei ein konstanter Koeffizient, der beschreibt, wie schwer es ist, die Feder zu dehnen oder zu stauchen. Die Masse m ist in der Kraft versteckt. Wir können die Kraft nach dem dritten Newton-Axiom als m mal a schreiben. Hierbei ist a die Beschleunigung, die die Masse erfährt, wenn sie um y aus der Ruhelage ausgelenkt ist. Sobald du an der Masse ziehst und sie loslässt, wird die Feder anfangen, hin und her zu schwingen. Ohne Reibung, wie in diesem Fall, wird sie niemals zum Stillstand kommen. Während die Masse schwingt, ändert sich natürlich die Auslenkung y. Die Auslenkung ist also abhängig von der Zeit t. Damit ist auch die Beschleunigung a abhängig von der Zeit. Die Masse bleibt natürlich zu jedem Zeitpunkt gleich, egal wie stark die Feder ausgelenkt ist. Wenn wir nur noch m auf die andere Seite bringen, können wir mit dieser Gleichung zu jeder Auslenkung y die Beschleunigung berechnen, die die Masse erfährt. Doch was ist, wenn wir an der Frage interessiert sind? Bei welcher Auslenkung y wird die Feder nach 24 Sekunden sein? Um eine derartige Zukunftsfrage beantworten zu können, müssen wir wissen, wie genau y von der Zeit t abhängt. Wir wissen eben nur, dass y von der Zeit abhängt, aber nicht wie. Und genau bei solchen Zukunftsfragen kommen Differenzialgleichungen ins Spiel. Wir können leicht zeigen, dass die Beschleunigung a die zweite Zeitableitung des zurückgelegten Wegs ist, also in unserem Fall ist es die zweite Ableitung von y nach der Zeit t. Und schon haben wir eine Differenzialgleichung für die Auslenkung y aufgestellt. Eine Differenzialgleichung, kurz DGL, erkennst du daran, dass in ihr neben der gesuchten Funktion y auch Ableitungen dieser Funktion vorkommen, wie in diesem Fall die zweite Ableitung von y nach der Zeit t. Eine Differenzialgleichung ist eine Gleichung, die eine gesuchte Funktion y und Ableitungen dieser Funktion enthält. Du wirst sicherlich vielen Schreibweisen einer DGL begegnen. Wir haben unsere aufgestellte DGL in einer sogenannten Leibniz-Notation aufgeschrieben. Dieser wirst du oft in der Physik begegnen. Wir können sie auch etwas kompakter aufschreiben, ohne die Zeitabhängigkeit zu erwähnen. Wenn die Funktion y nur von der Zeit t abhängt, dann können wir die Zeitableitung noch kompakter mit der sogenannten Newton-Notation aufschreiben. Eine Zeitableitung von y entspricht einem Punkt über dem y. Bei der zweiten Ableitung, wie in unserem Fall, wären es also zwei Punkte. Offensichtlich ist diese Schreibweise eher ungeeignet, wenn du beispielsweise die zehnte Ableitung betrachten willst. Eine weitere Notation, der du eher in der Mathematik begegnen wirst, ist die Lagrange-Notation. Hier benutzen wir Striche für die Ableitungen. Für die zweite Ableitung also zwei Striche. Bei der Lagrange-Notation sollte es aus dem Zusammenhang klar sein, nach welcher Variablen abgeleitet wird. Wenn es nicht klar ist, dann solltest du explizit ausschreiben, von welcher Variablen y abhängt. Jede Schreibweise hat ihre Vor- und Nachteile. Denk jedoch daran, dass es nur verschiedene Schreibweisen sind, die dieselbe Physik beschreiben. Auch das Umformen und Umbenennen ändert nichts an der Physik unter der Haube dieser DGL. Um unsere ursprüngliche Frage beantworten zu können, müssen wir die aufgestellte Differenzialgleichung lösen. Eine DGL zu lösen, bedeutet, dass du herausfinden musst, wie die gesuchte Funktion y genau von der Variablen t abhängt. Für einfache Differenzialgleichungen wie die der schwingenden Masse gibt es Lösungsmethoden, die du anwenden kannst, um die gesuchte Funktion y herauszufinden. Bedenke jedoch, dass es kein allgemeines Rezept gibt, wie du eine beliebige Differenzialgleichung lösen kannst. Für manche DGL gibt es nicht mal eine analytische Lösung. Mit analytisch gemeint, dass du keine konkrete Gleichung für die Funktion y aufschreiben kannst. Die einzige Möglichkeit ist in diesem Fall die DGL am Computer numerisch zu lösen. Dann spuckt der Computer eben keine konkrete Formel heraus, sondern Datenpunkte, die du in einem Diagramm darstellen und daran das Verhalten der Degel untersuchen kannst. Sobald du auf eine Differenzialgleichung triffst, ist es als erstes wichtig herauszufinden, was die gesuchte Funktion ist und von welchen Variablen sie abhängt. Bei unserer Degel der schwingenden Masse heißt die gesuchte Funktion y und sie hängt von der Variablen t ab. Schau dir mal als Beispiel die Wellengleichung an, die das elektrische Feld einer elektromagnetischen Welle beschreibt, die sich mit Lichtgeschwindigkeit c ausbreitet. Zweite Ableitung von e nach x plus zweite Ableitung von e nach y plus zweite Ableitung von e nach z ist gleich 1 durch c c2 mal die zweite Ableitung von e nach der Zeit. Was ist bei dieser Degel die gesuchte Funktion? Es ist die Funktion e, weil hier ihre Ableitungen vorkommen. Von welchen Variablen hängt die Funktion e ab? An den Ableitungen kannst du sofort sehen, dass e von x, y, z und von t abhängen muss. Also von insgesamt vier Variablen. Schauen wir uns ein etwas komplexeres Beispiel an. Dieses System von Differenzialgleichungen beschreibt, wie sich eine Masse in einem Gravitationsfeld bewegt. Du hast hier ein sogenanntes gekoppeltes Differenzialgleichungssystem vor dir. In diesem Fall reicht eine einzige Differentialgleichung nicht aus, um die Bewegung einer Masse im Gravitationsfeld zu beschreiben. Hier werden sogar drei Funktionen gesucht, nämlich die Bahnkurven x, y und z, die eine Position der Masse im dreidimensionalen Raum bestimmen. Alle drei Bahnkurven hängen nur von der Zeit t ab. Was bedeutet es überhaupt, wenn wir gekoppelte Differentialgleichungen haben? Mit gekoppelt ist gemeint, dass zum Beispiel in der ersten DGL für die Funktion x auch die Funktion y vorkommt. Wir können also nicht einfach die erste DGL unabhängig von der zweiten DGL lösen, weil die zweite DGL uns verrät, wie sich das y in der ersten DGL verhält. In allen drei DGL kommen die Funktionen x, y und z vor, das heißt, wir müssen alle drei DGL gleichzeitig lösen.